Servus und hallo, bei not another dog show. Don't believe the hype. Jetzt ehrlich. Ich frage mich, was das immer soll mit dem Geschichterl, das alle paar Jahre durch die Presse gejagt wird, von wegen, dass Cannabis von heute ist stärker als wie das aus den 60er und 70er Jahren. Ja, ist richtig, ist es auch. Deswegen haben wir in den 80er und 70er Jahren noch Hasch geraucht. Und das war genauso stark, oder sogar noch stärker, als das Cannabis von heute. Punkt. Dazu kommt, dass wenn man ein höhere Konzentriertes hat, und man weiß das, dann nimmt man davon weniger. Wenn man, ein, ein, ein, ein, weiß ich nicht, wenn man sich was zum Deppen macht, dann ist das Harz, das Anteil, den man da auf seinen Nagel drauf macht, nicht mehr als wie das, was man normalerweise mit der Blüte konsumieren würde, bloß ohne dem Pflanzenmaterial außenrum. Aber das kriegst du ja in so einem Kopf von jemandem, der Cannabis noch nie konsumiert hat, gar nicht rein. Ja. Die denken nämlich, man konsumiert immer, um einen Vollrausch zu kriegen. Die kommen nicht auf die Idee, dass bei einem geübten Konsumenten die Rauschzustände unterschiedlich stark sein können. Man ist nicht so breit, dass man nur noch in der Ecke liegt, sondern man ist ganz normal aktiv, jeder andere auch, wenn man die richtige Sorte konsumiert hat. Es kann auch 30% THC-haltig sein. Das ist ja kein Problem. Wenn du so hochprozentiges THC konsumierst, kann es da passieren, dass du total speedig bist. Weil die Komponenten so sind, dass diese Sorte einen nicht drückt, sondern aufputscht. Ich sage jetzt extra nicht Sativa und Indica, weil das leider überholt ist und wir uns langsam daran gewöhnen sollten, dass wir wegkommen von Sativa und Indica und eher von drückend und aufputschend reden sollten. Upper und Downer, wäre besser. Für uns alle. Ja? Weil die ganzen Hybriden und die ganzen äh, Kreuzungen mittlerweile, da kommst du gar nicht mehr hinterher mit dem äh, was ist und was. Und das interessiert eigentlich auch gar nicht, sondern eher, wie ist die Wirkung, wie schmeckt es und wie viele Komponenten sind denn da drin für medizinische Wirkung, ist das schon mal schon ausschlaggebend. Nicht alles, was nach Weihrauch riecht, wirkt auch wie gleich, ja? sondern schon unterschiedlich. Es kommt dann auch von den Mutterpflanzen, Vaterpflanzen und so weiter. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. And and don't believe the hype. Wenn die... CDUC so einen Experten berufen, dann ist es immer der Herr Professor Dr. Thomasius. Ich weiß, für uns alle ist es ein äh, rotes Tuch. Und deswegen, weil wir genau wissen, der Mann übertreibt, maßlos und schamlos vor allem und zieht Quellen heran, die aus sehr dubiosen Richtungen kommen, auch von Hardlinern, die, denen nur daran gelegen ist, Cannabis in einem schlechten Licht darzustellen. So wird er ja nicht müde zu behaupten, dass das Cannabis von heute stärker ist als wie von früher, was natürlich richtig ist, aber jetzt kommt dann die Lüge dazu und deswegen würden mehr Leute ähm, Hilfe suchen. Jetzt sage ich mal eins, bei den ganzen Drogenberatungen, wo es immer heißt, es kommen vermehrt Jugendliche wegen Cannabis, dann kommen die Jugendlichen nicht freiwillig sondern weil sie einen Richter geschickt hat. Und auch Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr kann ein Richter entscheiden und ein Staatsanwalt entscheiden, dass die geistige Reife noch nicht so weit ist und dass deswegen ein Jugendstrafrecht angewandt wird. Und deswegen schickt man den Kandidaten, der kriegt halt keinen kein Freispruch oder Einstellung von einem, von einem ein Gramm verfahren sondern das wird durchgezogen und dann kriegt der als Auflage, er muss so und so oft zur Drogenberatung gehen. Die Drogenberater machen sich natürlich ein Stricherl. Ja, da war einer da wegen Cannabis. Ob der wirklich ein Problem hat oder nicht, steht er absolut in den Sternen. Das Problem kriegt er nämlich erst, wenn er nicht zu den Beratungsstunden geht, weil das ja Auflage ist von seiner Bewährung. Da hat er halt, weiß ich nicht, ein oder zwei Monate auf Bewährung. Das kriegt er dann auf zwei Jahre mit der Auflage nicht mehr konsumieren, Urinkontrollen abzugeben und zur Drogenberatung zu gehen. Zwei Jahre für einen jungen, heranwachsenden Menschen nicht mehr feiern dürfen. Wisst ihr, was das bedeutet? Da kann sie doch einen Gnadenschuss geben. Es wird ja keinen Unterschied gemacht. Und das ist ein Problem. Wir sollten das schon sehr, sehr, sehr differenzieren. Und wir sollten nicht hergehen und unsere Jugendlichen in der kriminelle Laufbahn schicken mit so einem Blödsinn. Weil was, was anders passiert ja nicht. Ja? Der junge Mensch wird trotzig, wird sagen, beim nächsten Mal lasse ich mich halt nicht erwischen. Oder dann bin ich schon erwachsen. Ja? Und gerade in Bayern, da greift er die geringe Menge nur beim ersten Mal und nicht beim zweiten Mal. Jetzt erwischt du den mit 23. Das ist so bei. Oder er war, sagen wir mal, er war 20, als er erwischt worden ist und hat zwei diese, diese ein paar Monate auf zwei Jahre Bewährung und so kurz vorm Ablauf wieder erwischt, <lacht> weil er mal wieder eingeraucht hat, wegen irgendwas, weißt, es ist so ein, mit Kanonen auf Spatzen schießen, dass alles zu spät ist und die Kollateralschäden außen rum, das ist, ist auch noch ein start dann anscheinend egal. Ja. Das Sinn des BTMG ist doch da, zu da, auf die Volksgesundheit zu achten. Wieso gestattet man dann das mit der Streckerei? Oder befürwortet es mehr oder weniger mit dem Verbot sogar noch? Oder leistet Vorschub? Ne? Dadurch, weil es verboten ist, kannst du ja, nachdem du beschissen worden bist, nicht zur Polizei gehen. Gehst du zur Polizei und zeigst du jemanden an, dann kriegst du auch noch eine Anzeige, weil du zugemusst hast, dass du was besessen hast oder wolltest was besessen. Wie irre ist denn dieses Ding, ne? Ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Arzt wie der Thomasius sich hinstellt und sagt, das Strafrecht ist geeignet dazu, Jugendliche vom Konsum abzuhalten und gleichzeitig jammert er, dass der Konsum zugenommen hat. Merkst du was? Der Mann widerspricht sich doch selber. Und dann kommt die Frau Ludwig an und äh, sagt, es ist ein Fachmann. Warum fragt denn die Frau Ludwig denn nicht nach in Kanada? Sie ist Politiker, Politikerin. Sie kann auch einen anderen Politiker fragen oder sie geht geht äh, Frau Merkel und sagt du frag doch mal, wenn du mal wieder drüben bist, da bei dem, wie es mit die Drogen ausschaut, wird mich mal interessieren oder fliegt selber hin. Heißt, es reicht halt nicht, nur die Nachbarländer anzuschauen, weil die Erde ist rund. Wenn du da in eine Richtung fliegst, kommst du da hinten wieder an und es muss auch eine Bundesdrogenbeauftragte kapieren. Die Erde ist eine Kugel und Tatsache, hat man es mit diesem Strafrecht in der Hand, ob es auch in anderen Ländern weiterhin diese Preise erzielt und ob die dann Kriege führen können mit dem Geld, was sie durch Drogenverkauf gewinnen. Da machen wir uns doch nichts vor. Woher hatten die Taliban die Kohle? Von den Mondfeldern in Afghanistan und Pakistan. Und was wird daraus gemacht? Ganz genau. Wenn man jetzt Cannabis legalisierend könnte man ja mit Afghanistan, Pakistan, Marokko verhandeln, ob die das nicht auch äh, den Anbau legalisieren und dann exportieren die halt zu uns. Das Zeug kriegen wir ja schon los. <lacht> das man Sowieso. Also, wenn es aber legal wäre, könnten wir den Preis äh, anders gestalten und das würde den Leuten dort vor Ort besser gehen, weil sie dann keine Höhe mehr anbauen müssen. Also das sind doch Gedanken, die man sich mal fragen. Ich verstehe es nicht, dass man da nicht schon mal drauf ist. Auch in den Ländern, wo Kokain angebaut wird. Wenn du da Cannabis legalisierst und auf den Feldern, wo Koks angebaut wird, bauen die dann äh, Cannabis an, weil sie damit genauso gut Geld verdienen können, die Bauern. Oder sogar ein bisschen mehr. Dann hast du das auf einen Schlag erledigt. Und die ganzen Kartelle sind sofort arm, weil die ja kein Geld mehr haben. Die haben ja Geld raus wie blöd. Und wenn da nichts mehr reinkommt, dann ist die Kohle weg. Weißt du, ich meine, ohne Geld keine Macht. Also ich kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das ist der Schlüssel. Das ist die Legalisierung von Cannabis für so vieles. Wenn man es denn dann auch benutzen möchte, dieses legalisiert haben. Luxemburg legalisiert auch jetzt dann demnächst. Oder haben schon beschlossen, oder machen es dann. Also, weißt es ist so lächerlich so, daran festzuhalten, wegen irgendwelchen alten verbohrten Dingen. Das ist alles schon längst überholt, Mal. Und dann reicht es nicht, irgendeinen Softkopf vor die Kamera zu zerren, der dann irgendeine Lügengeschichten erzählt. Ist einfach nicht mehr ausreichend. Und wenn man die, die, die Zahlen alle mal äh, belastungsprobte, äh, dann hält das nichts stand, weil es eine Quelle ist, die halt, weißt du, <lacht> ich verstehe nicht da. Diese Märchenerzähler, die nutzen ISA vom Psychosen. Die wollen doch, dass es die Psychosen gibt. Sie verdienen ihr ja Geld damit. Warum sollten die vor irgendetwas warnen, was angeblich Psychosen auslöst? <lacht> Glaube ich selber nicht. Und warum sind es in Österreich keine Psychosen, sondern da heißt es plötzlich Schizophrenie? Weil da irgend so ein Hamper da sitzt, der genau das behauptet. Ich bin mir sicher, dass auch den seine Zahlen äh, keiner Belastungsprobe standhalten. Übrigens: äh, Alkohol beim missbräuchlichen Konsum von jungen Menschen löst genauso viele Psychosen aus wie Cannabis beim missbräuchlichen Konsum bei jungen Menschen. Hey